Wenn Sie hauptsächlich darüber nachdenken, was Ihnen für ein Beziehungsglück noch fehlt, werden Ihre Chancen für Glücksgefühle sinken. Wenn Sie aber sich immer wieder die immer noch, wenn auch kleinen, glücklich machenden Situationen aus der Beziehung in Erinnerung rufen, dann können Ihre Glücksgefühle gar nicht anders als nach oben schnellen.